Ich begrüße euch. Heute möchte ich euch kritisches Denken näher bringen. Kritisch in diesem Zusammenhang bedeutet gewissenhaft überprüfend. Also kritisches Denken bedeutet dann gewissenhaft überprüfendes Denken. Ich werde euch drei Ebenen oder drei Dimensionen des kritischen Denkens heute zeigen. Ich lade euch gleich ein, mitzumachen, indem ihr euch eine Aussage oder eine Behauptung oder eine Meinung hernehmt, zum Beispiel eine Experteneinschätzung, eine Expertenmeinung, die ihr irgendwo gehört oder vielleicht gelesen habt. Bei der ersten Dimension des kritischen Denkens geht es darum, unterschiedliche oder andere Sichtweisen zu finden. Das heißt, wir haben da ein Thema und wir haben den Experten hier, der einen bestimmten Blickwinkel auf dieses Thema hat. Und der Blickwinkel eröffnet eine Perspektive, eine Sichtweise. Und die teilt er dann mit uns. Jetzt geht es für uns einmal darum, dass wir unterschiedliche Blickwinkel suchen und dadurch unterschiedliche ergänzende Sichtweisen kennenlernen. Dass wir quasi einmal einen Überblick über die Situation, einen Überblick über das Thema bekommen. Und dann können wir die Expertenmeinung, also die Sichtweise, dieses Menschen vergleichen mit anderen Sichtweisen und können dann untersuchen und schauen, okay, ähm, wie schaut es mit der Beschreibung von dem Problem aus? Gibt es da Ähnlichkeiten, gibt es Unterschiede? Wie schaut es mit der Analyse aus? Oder auch mit, den, mit der Schlussfolgerung? Und wie schaut mit Handlungsempfehlungen aus? Also wenn ich von der Seite auf das Problem sehe oder von jener Seite oder eben von dieser Seite, sind die Handlungsempfehlungen, die sich daraus ableiten, sind die ähnlich, sind die dieselben oder sind die vielleicht ganz unterschiedlich? Die zweite Dimension oder die zweite Ebene des kritischen Denkens bezieht sich auf den Blickwinkel beziehungsweise auf den Standpunkt, auf die geistige Position. Das heißt, wir untersuchen die Quelle der Information, in unserem Fall den Experten. Wir versuchen uns in ihn hineinzuversetzen und können uns zum Beispiel überlegen, welche Absichten, welche Interessen verfolgt er und ähm, welche Weltanschauung hat er zum Beispiel, welche anderen Grundüberzeugungen über die Welt hat dieser Mensch. Weil das alles färbt natürlich den Blick auf eine Sache, auf ein Thema. Ein, eine andere Möglichkeit wäre noch, wir schauen uns an, inwieweit dieser Mensch unabhängig ist oder wovon er abhängig ist. Das heißt, ist er vielleicht irgendwo angestellt? Gibt es da Geldgeber? Kann er jetzt da frei seine Meinung äußern? Oder muss er befürchten, wenn er bestimmte Meinungen äußert, dass er ein Problem mit Vorgesetzten bekommt? Oder dass er vielleicht ein Problem mit, mit seiner Karriere bekommt? Das heißt, wenn er bestimmte Meinungen zu einem Thema äußert, nützt ihm das in seiner Karriere? Oder kann das ein, ein Problem für ihn werden, weil er vielleicht seine Forschung nicht publizieren kann, weil die Fachkollegen zum Beispiel keine unterschiedlichen Meinungen zu diesem Thema zulassen? Das heißt, hier geht es wirklich darum, zu schauen, gibt es vielleicht Interessenskonflikte ähm, und wie frei ist dieser Mensch, ähm, seine Meinung zu äußern. Wir können uns auch anschauen, ähm, den emotionalen Aspekt, das heißt, die ja, ein, einerseits haben wir gesagt, die kognitive Voreingenommenheit, das heißt, was hat der schon für Grundüberzeugungen, bringt er mit, aber dann auch, wie reagiert der emotional, zum Beispiel während einer Diskussion, ist er gelassen und kann neutral auf dieses Problem sehen? Oder löst, löst dieses Thema bei, bei diesem Menschen sehr starke emotionale Reaktionen aus? Und wie geht er dann mit anderen, um, äh, mit anderen Ansichten und äh, Meinungen um? Ist er dafür offen und ist es auch möglich, dass er seine eigene Position eine eigene Sichtweise dann anpasst, nachdem er andere Sichtweisen gehört hat, oder ist er sehr in der Abwehrhaltung und lässt gar keine anderen Sichtweisen auf dieses Thema an sich herantreten, weil es für ihn vielleicht so unangenehm ist. Die dritte Ebene oder die dritte Dimension des kritischen Denkens bezieht sich auf uns selbst. Das heißt, wir können unser Denken, unsere Überzeugungen auch gewissenhaft überprüfen. Man könnte sagen, das ist dann eine Art kritische Selbstreflexion. Also wir können uns fragen, was sind denn unsere Grundüberzeugungen, unsere Grundannahmen über die Welt überhaupt? Warum habe ich eine bestimmte Weltanschauung? Warum habe ich diese Meinung? Ich kann dann die Frage warum mehrmals verwenden, um immer tief zu, tiefer zu gehen und zu erkunden, wie schaut es aus mit meinen Denkweisen und Überzeugungen, Wo, woher kommen die und wie, wie kann ich die überhaupt begründen? Da kann man schon sehr tief in die eigene Gedankenwelt eintauchen. Und auch bei einem Selbst ist es ganz spannend zu beobachten, wie welche Emotionen hervorgerufen werden. Das heißt, wenn ich auf dieses Thema jetzt blicke, was löst es bei mir allgemein aus? Ist es für mich emotional bedeutend oder nicht so sehr? Und vor allem, wie reagiere ich auf diese eine Expertenmeinung, aber auch auf andere Meinungen? Gibt es vielleicht Meinungen, die mir sehr gut gefallen, worüber ich mich freue? Gibt es vielleicht auch Meinungen, die mir Ärger auslösen? Vielleicht sogar mich wütend machen und mich richtig aggressiv machen? Dann ist es sehr, sehr wertvoll, diese mal zu erkennen und sich dessen bewusst zu werden, dann kann mir das schon einmal helfen, damit ich weiß, okay, mein Blick ist jetzt vielleicht nicht ganz neutral. Ich kann da gar nicht so neutral sein, wie ich gerne möchte, weil es eben so emotional bedeutend für mich ist. Also man kann sich auch vorstellen, ich, ich untersuche meine Brille, meine Färbung, mit der ich auf die Welt blicke. Zusammenfassend, kritisches Denken bedeutet gewissenhaft überprüfendes Denken. Ich kann jetzt eine Aussage überprüfen, indem ich mir andere Blickwinkel suche und somit ergänzende Sichtweisen finde. Und dann kann ich die eine Aussage mit den anderen Sichtweisen vergleichen und somit überprüfen. Die zweite Dimension ist die Auseinandersetzung mit der geistigen Position mit dem Standpunkt also ich überprüfe die Quelle der Information und drittens ich beschäftige mich mit meinen eigenen Denkprozessen mit meinen eigenen Überzeugungen um mit meiner eigenen subjektiven Färbung bewusst zu werden, denn je mehr ich mich mit meiner eigenen Subjektivität auseinandersetze, umso, umso objektiver bzw. umso neutraler kann ich eine Sache betrachten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.